Katja, lass uns mal über Laufschuhe reden. Ich habe den New Balance Fresh Foam 880 V12 heute mal mitgebracht. Ja, sag mal, was ist eigentlich dieses Fresh Foam? Also Fresh Foam steht ja hier auch drauf. Das ist das Mittelsohlenmaterial. Streng genommen ist es das Fresh Foam X seit einem Jahr. Was hat New Balance gemacht? Die haben äh, das ganze Material noch mal ein bisschen luftiger gemacht. Also Für noch mehr ein softeres Laufgefühl nenne ich das mal. Spürt man das eigentlich auch beim Laufen? Du hast den ja probiert. Ja, ich finde ihn einfach super angenehm, komfortabel und auch gerade von der Passform her für mich mit etwas schmalerem Fuß super ja. geschnitten. Gerade die Fersenkappe auch etwas schmaler, sodass man hinten wirklich einen super Halt hat und nicht rausrutscht aus dem Schuh. Deswegen auf jeden Fall auf dem Level Komfort eine absolute Empfehlung. Du läufst ja nicht nur viel, sondern auch relativ schnell. Letztes Jahr hast du den Steinhardt der Steinhard 500 hört sich ja äh, ein bisschen brachial an. Den hast du gewonnen, aber ich glaube nicht den Marathon, sondern die ja, 28 Kilometer. Genau. Ja 28 Kilometer. Wer das ein Schuh, auf der Sonne Strecke einfach ganz gut mitmacht? Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, weil erstmal hat er auch einen ganz guten Grip äh, auf der Außensohle, sodass man eben gerade auch auf Waldwegen und wenn es ein bisschen über Stock und Stein geht, immer guten Halt hat und sich gut daran fühlt und eben auch diese Dämpfung, die nicht zu weich ist, sondern auch wirklich so ein bisschen Stabilität bietet, da fühlt man sich einfach gut aufgehoben. Also ich könnte mir gut vorstellen, damit auch mal einen Waldlauf zu machen, klar. Aber auch für Einsteiger geeignet, zum Beispiel? Definitiv. Mit dem Schuh kann man nichts verkehrt machen. Man hat den Halt, man hat die Stabilität und der macht halt, wie gesagt, wirklich einfach alles mit. Mhm. Also ich würde sagen, gutes Gesamtpaket und wenn ihr über den Schuh und auch über andere Schuhe noch ein bisschen mehr wissen wollt, dann sport2000.de.